Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Frage vom Typ einfach berechnet in Moodle-Test einbinden können. Wir sind hier bereits in einem Test, wo wir auch den Testinhalt bearbeiten können und fügen hier eine neue Frage hinzu. Da haben wir den Typ einfach berechnet. Der ähnelt sich sehr mit dem Fragetyp berechnet, aber wie der Name schon sagt, ist der etwas einfacher in der Erstellung. So, da sind wir in der Bearbeitung und geben zunächst einen Fragetitel ein. Der ist in der Regel für Sie gedacht, damit Sie Ihren, Ihre Frage immer schnell wiederfinden können in Ihrer Fragensammlung. Und dann geben wir hier einen Fragetext ein. Da habe ich schon etwas vorbereitet. Hier geht es um die Berechnung eines Flächeninhalts für ein Rechteck. Sie können natürlich mit dem Editor hier den möglichen Formatierungen Ihren Text auch noch anpassen. Ansonsten schauen wir uns hier erstmal die Frage an. Sie sehen, ich habe hier mit Seite 1 und Seite 2 jeweils eine Variable mit ersetzt. Das sind also die in den geschweiften Klammern S1 und S2 angegebenen Variablen. Die Variablen werden dann später bei jedem Student ersetzt durch Zahlen. Das geben wir unten gleich genauer ein, aber erstmal so weit. Sie könnten dann... Hier noch erreichbare Punktzahlen eingeben oder ein Feedback. Und da kommen wir hier schon in unseren Antwortenbereich. Die erste Antwortformel sollte natürlich die korrekte sein. Und für die Berechnung eines Flächeninhaltes müssen die beiden Seiten multipliziert werden. Dementsprechend gebe ich also die Variable 1, S1 ein, multipliziere sie mit Variable S2 und würde hier eine Bewertung von 100% eingeben, da das ja korrekt ist. Weiterhin haben Sie hier die Möglichkeit, eine Toleranz anzugeben von den Typen Relativ oder Nominell. Und mit wie vielen Nachkommastellen die Antwort angezeigt werden soll. Ebenfalls gibt es hier noch Platz für ein Feedback oder auch die Möglichkeit, sich weitere Antwortmöglichkeiten zu erstellen. Wollen Sie nun mit Maßeinheiten arbeiten? können Sie diesen Reiter aufklappen und hier einstellen, wie Sie mit der Maßeinheit arbeiten. Entweder also sie wird nicht verwendet, sie ist optional in der Verwendung oder sie muss verwendet werden. Wählen wir mal kurz die Verwendung der Maßeinheiten. Dementsprechend aktivieren sich hier unten die Bereiche. Hier können Sie einen Abzug wegen Verwendung der falschen Einheit angeben oder wieder dann die Maßeinheit angezeigt wird, also dann bei der Eingabe der Lösung, ob das per Texteingabe erfolgen soll vom Studierenden, ob es eine Mehrfachauswahl gibt oder ein Dropdown-Menü und weiterhin gibt es auch eine Entscheidung zur Position der Einheit, also sprich rechts oder links von der Zahl. Und damit Sie auch mit Maßeinheiten arbeiten können, müssen Sie hier unter Maßeinheiten natürlich erstmal welche hinzufügen. Dieser erste Faktor hier Wäre Ihre optionalste Antwort, schauen wir da nochmal auf unser Beispiel, wenn wir hier Zentimeter noch dahinter eingeben würden, wäre also die optimalste Maßeinheit Quadratzentimeter mit dem Faktor 1,0. Und Sie könnten sich dann hier noch weitere Lehrfelder rausholen, wo Sie zum Beispiel Quadratmeter, Quadratmillimeter mit den entsprechenden Umrechnungsfaktoren einfügen, dass Ihre Lernenden auch in diesen Maßeinheiten die Lösung angeben können. Da wir da einfach halber damit hier nicht arbeiten wollen, werde ich diese Maßeinheiten hier deaktivieren und schauen wir noch weiter hier nach unten. Es gibt hier noch die Option Mehrfachversuche, wo also ein Abzug pro falschen Versuch gegeben werden kann. Und weiter hier unten gibt es noch einen Hinweis. Die Ersatzzeichen werden durch numerische Werte Ersetzt und damit müssen wir erstmal welche erzeugen, damit dann wirklich auch Datensätze da sind, dass zum Beispiel zehn Studierende auch jeder einen anderen Datensatz erhält. Erstellen wir hier beispielsweise mal zehn Datensätze und dann müssen wir da nach unten scrollen. Ich zeige die auch gleich mal mit an, dass sie eine Vorstellung haben. Da klappen wir sie noch aus. Also diese zehn Datensätze sind jetzt erstellt worden. Sprich, wenn wir also zehn Teilnehmer haben, würde ein Teilnehmer immer hier einen Datensatz erhalten mit jeweils immer unterschiedlichen Werten. Also sprich einmal hier 1,2 mal 9,4, einmal 3,5 mal 8,9 und so weiter. Das sind also unsere zehn Datensätze. Wenn Sie natürlich mit mehreren Teilnehmern arbeiten, können Sie sich dann bis zu 100 Datensätzen erstellen. Ja, haben Sie alles eingegeben, sichern Sie Ihre Eingaben und da haben wir schon unsere Aufgabe, die wir uns einmal anschauen, wie sie dann in der Klausur aussehen. Das wäre dann also hier die Seite 1 mit 7,2 und 3,2. Wie gesagt, im Idealfall arbeiten Sie natürlich mit Einheiten, schreiben Sie Zentimeter dahinter und hier würde dann der Prüfling die Antwort eingeben. Das war der Fragetyp. Einfach berechnet. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.